Willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Islands. Und ja, es ist die zehnte Folge. Nummer 10 Yay! Jubiläum. Eigentlich müssten jetzt die Sektkorken uns um die Ohren fliegen, <lacht> aber nein. Wir müssten jetzt auch kurz mal schlafen. Stimmt. Ich äh, habe 88 ja. Frames. Wir könnten Feuerwerk. Äh, Bauen Feuerwerkskörper. Ja, haben wir überhaupt ja. so viel Creeper-Scheiße? Creeper-Scheiße. Ich glaube ah, nicht. Zwölf. Äh, zwölf. Ich hab nicht Ich hab zwölf. Ich hab gar nichts. Naja, dann gehe ich jetzt mal kurz. Äh, hast du ein bisschen Weizen? Denn dann vermehre ich die Viecher unten. Du darfst mich nicht reizen, sonst bekommst du kein Weizen unter dir. <lacht> ah. So, das lege ich hier noch rein. Das lege ich hier noch rein. Wonder Bear. So, jetzt ist sie voll, die Kiste. Ja, wir hatten gerade eben schon die Aufnahme gemacht, aber Brr. natürlich hat es mir Fraps zerstört. Na klar. So ja. die asexuellen Tierchen. Das eine schaut einfach ganz in eine andere Richtung. Es schürgt. Schürgt. Es schürgelt. Es schürgelt. Es schürgelt. Mhm. Wie sagt man denn da auf Neudeutsch? Äh, es schielt. Es schielt. Es schielt. <lacht> Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Wo ist denn hier das Tor? Das habe ich vorher auch schon gesucht, aber ich, ich finde hier keines. Der kleine Fensterkiller hat das Tor abgebaut. Oh nein. Nein, <lacht> der, der, der nein, der nein, nein, ihr Viecher. Nope. No, no, no, no, no, no, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Wow, wow, wow. Ah, hier ist okay. was kaputt. Das ist aber toll. Nein, es ist nicht gut. Also, ich habe jetzt beschlossen, dass ich ja in äh, die in irgendeine so Mine in so eine Höhle gehen könnte und sterben könnte. nein, Manchmal ähm, und dort vielleicht ähm, Sachen finden könnte. Das wäre doch lustig. Kommst du mit? Mm, mit total mir total lustig. Äh, wahrscheinlich, ja wahrscheinlich <lacht> hier unten sehe ich gleich Eisen das habe ich gleich einwandfrei determiniert Detoniert. determiniert <lacht> ja ja und dann werden wir die Insel mal ausbauen mit äh, größeren Farmen und mehr Tieren und so und Fabrikhallen und Ach und alles. wir wir brauchen ja auf alle Fälle mal irgendwelche anderen Sorten von Gemüse, denn mit was? Stimmt ja. Mit genau. Getreide kommen wir nicht weit. Aber wo ist denn der Zoom-Button? Der Zoom-Button. Oh, den habe ich auch schon mal gesucht. Ups, äh, Da habe ich gerade einen wo? Screenshot gemacht, aus Versehen. Egal. Place open chat? Egal. Also, Egal. Gut. Haben wir genug zu essen? Nein, okay. haben wir nicht. Hab ich das Optifine? ist aber nicht so gut. Ja. Ich habe Optifine gar nicht installiert. Egal. Ich gehe noch mal kurz nach oben. Ach, wir brauchen noch einen gescheiten Eingang hier oben. Das ist hier sehr ja, genau. rudimentär. Rudi macht es rudimentär. Was? <lacht> so. <lacht> Wir haben nichts mehr zu essen, oder was? Also, die sechs gebratenen Hühnchen, die gebe ich dir. Oh, danke. Du bist so generös. Was? You're so generous. Könnte man sagen im Englischen. Im Deutschen leider nicht. Thank you. Gerne. <lacht> Schlachten wir doch einfach mal ein paar. Also, ah, ja. lasset Säfchen. uns Schäfchen schlachten. <lacht> Könnt ihr schon wieder oder? Oder ne? Hm, nee, die können nicht. Doch, die. Die Kinder können. <lacht> die Kinder können. <lacht> toll. Die Kinder können miteinander. Super. <lacht> Na, super. wie toll. Wundervoll. Ach, ich habe ein Ei gekriegt. Ich schaue jetzt mal, ob da nicht ein Viech rauskommt. Und? Ein Viech. Ein Viech. So, wo steigen die Herzchen auf? Bei dem hier. Den töten wir. Ui. Wie viel war das? Zwei rohe Hammelfleisch. Oh, lecker. Wundervoll. Und was machst du da? Einen Eingang. Super. Nein, einen Ausgang. Whatever. Jetzt haben wir noch zwei... Ah, scheiße. 5, 6, 7, 8. Ach, whatever. Jetzt töten wir einfach noch zwei. Genau. Wir haben es ja. Acht Hammelfleisch. Roh. 4, 5, 6 habe ich jetzt. Ja, das reicht schon. Alter. Haben wir hier ernsthaft kein Tor? Das ist mega scheiße. Der hässliche Eingang. Ein hässlicher. <lacht> so. Jetzt braten wir das Ganze mal. Na klar, doch. Ein bisschen Brot. Es oh. bringt zwar nichts, aber naja. weg <lacht> So ungefähr. Das war gerade mein Bauch. Der da oh. komische Geräusche gemacht hat. Bauchsolo. <lacht> genau. <lacht> Gut. Und dann suchen wir uns mal eine schöne Höhle, ne? Mhm. Ja, wir haben doch Höhle. eine. Im Haus drin, ne? Ja, genau. Die wir äh, zu erforschen. Zu präferieren, ne? Ne? Ne? Nee. Ja? <lacht> ja, ja. Übrigens, äh, die Kommentare, die ihr mir schreibt, ja, die lese ich natürlich. Ich bin ja ein netter Mensch. Ja, vielen Dank übrigens für die Komplimente, dass dieses Let's Play, äh, wie war gleich gleich nochmal der Wortlaut, dieses Let's Play sei äh, interessant Scheiße. oder so, interessantes Projekt. Interessant. Äh. Also, vielen Dank dafür. Das freut uns natürlich, nicht wahr? Ja, freut euch, ihr Christen. Nein, welcher Christ? Ich bin's nicht. Ich bin Moslem. Nein, Spannung. Aber wir reden jetzt nicht über Religionen. Das würde ausarten mit mir. Das stimmt, ja. So. In heftigen, äh, Blut, äh, blutigen Diskussionen enden. Ja, ja. Ah, das Hammelfleisch für den kleinen Hammel. So, ich gehe da mal nunde. Ups, es ist ein bisschen dunkel hier. Äh, kann es sein, dass diese Mine für den Arsch ist? Mhm. Kann es sein? Das ist, das ist sehr äh, wahrscheinlich sogar. Wir haben zwei Gänge. Gut. Ich grabe mal einfach weiter. Weiter Ach, Wir wieder. sollten weiter nach unten, auf die Höhe. Äh, pff. Oh nein! Nein, ich hab den Minecraft-Bug. Jetzt ist alles rot bei mir. Was? <lacht> Ach du Scheiße. Ah, ah jetzt ist es wieder normal. Ich, ich bin runtergefallen. Ups. Ja, mein Bug ist jetzt wieder vorbei. Nice. Nice. Das war gerade, als ob ich gestorben wäre. In genau dieser Farbe. Lol. Ihr seid meine Zeugen Leute, ihr seid meine Zeugen Zeugen Jehovas Na, no, mit so einem <lacht> habe ich mich mal gebettelt oh Gott. Oh Religious Battle war das Religious Rap Battle Ah, ich habe hier, hab hier eine coole Höhle gefunden mit einem Kohleflöz Ein paar Eiern <lacht> Ich gehe in die Höhle, was finde ich als erstes? Ein Ei Ein befruchteter Kohleflöz Kannst du gern befruchten, wenn du willst. Mir ist es mmh, egal. Lecker. <lacht> Was? Ich habe hier einen Fußabträger hingemacht. Für alle Gäste, die die dreckigen Schuhe haben. Da muss ich ja gleich nach oben und mir diesen Fußabträger zu Gemüte führen. Mmh. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Schön sprechen. Lol, hier ist ein unsichtbarer Block. Nice. Hey, ich will es auch sehen. Hey. Hey. Carl, das tötet Menschen. <lacht> genau. Ah, die Kohle hat es bis dahin nach hinten getrieben. Die Kohle, die treibt es wieder. Komme ich dann auf oder nicht? Ich habe hier noch Granit. Dieser Granit ist ziemlich. Oh, und der wird in meinem Textpack nichts nicht dargestellt. Das ist natürlich. Spielst du spielst so mit dem mit dem. Äh... Äh, nein, ich äh, okay. spiele mit einem ziemlich selbst zusammengestellten. Ach, da, mit Mit einem also Besser ist. Und also. dir selbst zusammengestellt oder ja, von einem äh, selbst Ja, ja, von mir, von mir. Einen Fußabträder. Fußabträder. Ja, wow, das sieht so hässlich aus. Ja, egal. Wird schon. Ach, und wir sollten schon wieder verschlafen gehen. Dann resümieren wir mal, was haben wir denn heute geschafft? Hm. Ich habe einen Fußabtreter gebaut. Ich habe ein Kohleflöz befruchtet. Neuer Folgentitel, oder? Wie befruchteter der Ja. Aber so, was ist das hier? Ein Loch. Oh. Was tut man mit Löchern? Man befüllt Stoppen. sie. Nein, was? Befruchtet äh. sie. <lacht> was? Bitte. Ein Creeper. Hallo Creeper. Grieber! Ein Griebe. Geh weg. Oh, hab ich dir wehgetan Oh. Hello. Oh. Boom. <lacht> das war jetzt gerade echt laut bei mir. Obwohl ja, ich bei ganz mir auch. woanders bin. Ich bin echt ganz woanders, aber es war trotzdem laut. Egal. Egal. So, dann befruchte ich noch ein paar <lacht> coole <lacht> Flöze. <lacht> wunderschön wunderschön wundervoll wie hat wie hat dir jetzt eigentlich schlussendlich das Konzert gefallen auf dem wir waren es war Aber sehr interessant äh, da, dass äh, so viele Menschen äh, so eine Musik anhören. so eine jetzt Musik wieder. jetzt fragen sich die Zuschauer sicher welche Musik Ups. wir können sie ja mal nicht einspielen wegen gema genau <lacht> Naja, ich überlege gerade, ob ich nichts trotzdem tun, weil <lacht> es wäre, es wäre lustig. Very bad idea. Very very bad idea. So. <lacht> Noch <lacht> mal ein Kohleflöz. Da hinten, was haben wir denn hier? Oh, das sieht ja wundervoll aus. Schauen wir gleich mal vorbei. Bist du jetzt mit dem Eingang schon fertig? Äh, nee. <lacht> du musst ihn nur noch befruchten, oder? Genau. <lacht> oh! Viech! Was hast du davon? Kommst du her? Ha. Kommst du her, bist du tot. Was ist das hier? Ach, verrottetes Fleisch. Rotten Flesh. Ja, so ungefähr. Gut, da war ich schon. Ich frage mich, ob sie noch weiter geht. Das wäre echt mal. Ah, ich sehe deinen Namen oben. Nicht mehr. Hm. Ach, Das er wieder. Der da. Natürlich befindet er sich dort unten. Nein, ich bin unter Wasser. Also, hier. Hallo, ich grüße dich und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Wie geht <lacht> eigentlich Musik? Was? Genau. So. Uh, ein Kuhkuhkuhkuhkuhkuhlflöds. Kuh cool. Aber Kuhle. übrigens, Kuhle. Kuhle. eine Regel, eine ungeschriebene in Minecraft ist es, grabe dich niemals senkrecht nach unten. Du könntest dich nicht mehr aber ratet mal, Leute, was ich tue. Auf Lava stoßen oder senkrecht nach unten graben? Ich stoße oder doch beides. immer. Nicht nur auf Lava. Mm. <lacht> ja, Entschuldigt, Leute. Der musste sein. Wundervoll. Da kratze ich mich gleich am Ärmel. Oh, hier ist ein Kies. Habe ich da nicht ein Utensil? Kies. Ein Utensil um diesen Ein Utensil. Ein Utensil. Ja, ich verfüge über ein Utensil, um diesem Kies Herr zu werden. Oh, Gott. Ja, ja, ja. Schmier Oh, ich sehe nichts mehr. Ah, und ich baue hier gerade was ab. Anzieht. Kut, ja, genau. Ach ja, Köten. Oh Gott. Oh Gott. Köten. Ich habe meinen ähm, mein Führerschein gemacht und der Führerscheinprüfer Mensch, der hatte da solche ähm, solche Musterführerscheine dabei. Und auf einem, das war so ein Vibe Anna, irgendwas. Da ist dann drunter gestanden als Ausstellungsort, glaube ich. Also Ausstellungsort des Führerscheins. Köten. Ernsthaft. <lacht> ja. Wow. Oh mein Gott. Also jeder, der in Köthen wohnt, ist absolut bemitleidenswert. <lacht> auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? 1000. Tausend. Tausend. 13. Scheiße. Diamantlevel. Okay. Dann graben wir uns da einfach mal durch. Jetzt bin ich auf 12. Was ist das beste Diamantlevel? 12, glaube ich. Okay. Let's proceed there. Scheiße. Egal. Ja. Ich muss es schaffen. Ah, Lapis. Lapis. Läppisches Lazuli. Ja, mehr oder weniger. Ja, ja. Ja, Freunde, ja. Freunde, Freunde. In der Nacht. Ich habe mir mal überlegt. Wir nicht, wenn jemand will, mal so temporär so Zuschauer mitspielen lassen könnten. Welche Zuschauer? Halt die Fresse. <lacht> <lacht> ich weiß, du bist geil und ich bin scheiße. Ich ja. habe ja keine Zuschauer, ne? Ja. Das ist so. Aber derzeit ist es echt das Beste, was ich habe auf meinem Kanal. Also ich habe jetzt ja, uh, Let's Play auch, Tomb ja. Raider Underworld. Das schaut keine Sau. Liegt äh, an dir. Ja. Sims Reiseabenteuer ist ja pausiert jetzt. Gott sei Dank. Ah. <lacht> <lacht> Was hast du überhaupt anzubieten, ha? An kulturell hochwertigem Zeug Minecraft <lacht> Islands. Ruhig toll! Wow! Ja. Und sonst nix? Äh, doch. Äh, nee. Manchmal so Stream-Mitschnitte von, von GTA Online. <lacht> sonst nix. Oh mein, oh mein! Oh mein, oh mein! Oh. Was ist hier? Es plätschert. Ich habe hier es ein rauscht! Bisschen die Graschen Mühle geplant. am Bach. Nein, wie ist es? Oh, oh ein Höhlensystem! Oh, gut Hau. Oh. Oh. <lacht> Was war das jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Mami. Hey, Mami. So, da oben geht es weiter. Weiter, da geht es weiter. Ja. Leibend. So. Ich habe die Schafe befruchtet. Oh, pui. Ich will das nicht wissen. Sodomie, Sodomie nennt man sowas, ne? 1000. Okay. Sodomie 1000. Ach, da ist eine coole Flöte. Trisomie 1000. Was? Trisomie? Trisomie 1000. Es gibt das aber das Chromosom 1000 nicht. <lacht> Doch, bei mir schon. Du hast 1000 Chromosomen. Übrigens, tausend wenn du 1000 Chromosomen. Chromosomen hättest... Also, ich, ich muss es da ein bisschen weiter ausholen mit meiner Erklärung, oh, Leute. Aber es ist ja eigentlich so statistisch gesehen, äh, je weniger Chromosomen... Nein. Was? Ich muss die Folgen zusammenschneiden. Mir, mir hat es wieder ausgekaut. Aus dem Vorbild. Wie los? Ja, der Server geht nicht mehr. Sie. Wegen irgendwas. Wir brauchen einen Blockhost-Server, das geht nicht anders. Oh, <lacht> wir hat's Die Folge jetzt noch. Übrigens, das kannst du gerne drin lassen hier. Dieses äh, nein, nein, exklusive nein, ich hab, ich hab, Zeug. Nein, nein, nein, ich hab's schon, hab schon ausgeschickt.